Grüezi, wir begrüßen Sie ganz herzlich bei Berre Uhren und Schmuck in Lechtersteig, Ihrem Fachgeschäft auf der Basis von Beratung, Vertrauen und Qualität. Wir haben ein fachkundiges Sortiment an Uhren und Schmuck, Lager und zeigen Ihnen gerne attraktive Uhren mit den neuesten Marken am Lager. Sehr gern beraten wir Sie auch für Ihren individuellen Trauringwunsch. Wir haben sehr bereit breites, abgestimmtes Trauningsortiment und bieten Ihnen die persönliche Beratung dazu. Wir sind Ihre zertifizierte Servicefachpunkt für Uhren und Schmuck mit fundiertem Fachwissen und Garantie vor Ort. Wir veredeln auch Ihre Produkte mit einer pfiffigen Gravur, die Ihr Produkt individuell und einzigartig macht. Herzlichen Dank für Ihr Interesse an unserem Betrieb. Kommen Sie vorbei, wir beraten Sie gern. Merci.